Hallo zusammen, hallo Freunde Heute mache ich ein Open Cup mit zwei kleinen offenen Becher und ich habe noch Farben übrig vom letzten Video Ich kann es kurz sagen, es ist äh, Königsblau, Türkisgrün, Pyrolrot, ein ganz komisches Rot, Kupfer, Gelbgrün Weiß und Schwarz ähm, Ich habe ja Silikon 500 drin ich habe Cell Creator und Bubble Booster reingemischt in die Farben außer in weiß und schwarz und dann würde ich sagen, lasst uns starten schaut es euch an, ich lasse wieder Musik laufen ich konzentriere mich auf das Bild ihr könnt euch auch auf das Zuschauen konzentrieren da wir jetzt doch langsam schon ein großes internationales Publikum sind müssen die immer viel äh, Untertitel lesen so ist manchmal auch besser. Also gut, dann lass uns starten. Bis gleich. We'll